Hallo, mein Name ist Christian Freisleben von der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin Teil des Programmkomitees zur Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die bald startet am 11. und 12. Februar äh, an der PIA Niederösterreich im Campus Baden. Jetzt noch anmelden und ich habe hier drei, drei großartige Referentinnen hier zu Gast, die uns erzählen werden, was sie vorhaben und die sich zuerst vorstellen. Bitte jetzt. Ja, ich bin Katharina Dreiling. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen und ähm, bin dort auch als Dozentin in der Lehramtsausbildung vor allem tätig und wirke jetzt auch im Projekt Flipview mit, das wir heute auch vorstellen wollen. Ich kann mich Katharina nur anschließen. Ich bin ihre direkte Kollegin. Wir arbeiten beide am Institut für Erziehungswissenschaften und vor allem der Lehramtsausbildung, was Lehre betrifft. Mein Name ist Karin Meyer und äh, ich arbeite im Projekt Cubic mit. Auch das werden wir noch vorstellen. Können. Cool. Hallo, mein Name ist Angelika Thielsch, ich bin auch von der Uni Göttingen. Ich bin in der Tat äh, nicht am Institut für Erziehungswissenschaft, obwohl das trotzdem ganz liebe Kolleginnen von mir sind. Ähm, ich bin von der Hochschuldidaktik und äh, meine freudige Aufgabe ist es, diese beiden tollen Projekte, die da entstanden sind, ähm, didaktisch zu begleiten. Yes, dafür sind wir nämlich da, wir von der Hochschuldiaktik. So sieht um, aus. Ja. So sieht's aus. <lacht> Gut, um, was habt ihr bei der Konferenz vor? Erzählt ein bisschen, was es inhaltlich, methodisch dort mhm. zu, zu erleben gibt. Mhm. Ja, also thematisch wird es eigentlich um die Frage gehen, wie man Forschungs- und Praxisorientierung äh, gerade bei uns in der Lehramtsausbildung... Kann. Und äh, deswegen erwarten die Teilnehmenden zwei äh, Projekte, die wir gerne vorstellen werden, das haben wir schon gesagt, FlipView und Cubic. Äh, beide Projekte sind im Master of Education, also in der Lehramtsbeutelung in Göttingen angesiedelt. Und ähm, ja, zu, zum Projekt FlipView kann ich sagen, dass es da darum ähm, gehen wird, ein Inverted Classroom Seminarkonzept zu entwickeln, das äh, wir auch gerade schon umsetzen, indem die äh, Lehramtsstudierenden ähm, ja, an bestimmte Methoden der Unterrichtsanalyse praxisorientiert herangeführt werden. Und wir setzen da ganz unterschiedliche ICM-Elemente ein, auch äh, digital basierte Lernvideos zum Beispiel, mit denen äh, die Studierenden auch ganz individuell und selbstständig sich mit den Inhalten beschäftigen können, auseinandersetzen können. Und äh, ja, wir schauen uns auch die Kompetenzentwicklung und die äh, Entwicklung der Einstellungen der Studierenden, an zu den bestimmten, zu den unterschiedlichen Themen des ja. und das machen wir mit E-Assessment und E-Feedback, genau standardisierten Fragebögen. Ja, ähm, <lacht> <lacht> im Projekt Jury geht es um quantitative Bildungsforschung als entwirte Klassen. Quantitative Bildungsforschung und Forschungsorientierung ist ein großes Thema am Lehramtsstudium, gleichzeitig so viele Hemmschwellen entstehen, wo die Studierenden mit sehr unterschiedlichem Vorwissen, je nachdem, was sie im Unterrichtsfächer mitbringen kommen. Was aber gleichzeitig sehr zentral ist, um in den inhaltlichen Seminaren und Lehramtsstudien zu folgen, die Masterarbeit zu schreiben, wenn sie empirische Anteile enthält und auch ein Lehrforschungsprojekt durchzuführen, was im Master of Education vorgesehen ist, hier in Göttingen. Deswegen haben wir jetzt genutzt, dass es ein neues Modul gibt, im Master of Education, was sich ausschließlich mit Forschungskompetenz beschäftigt, was Vorlesungen und einem Seminar steht und versuchen das in einen inverted classroom zu integrieren, was den Studierenden helfen soll, dort äh, mit Ihrem Wissensstand einzusteigen, wo Sie gerade stehen und auch immer wieder auf die Materialien, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, zurückzugreifen im Verlauf Ihres Master of Education. Okay. Okay. Okay. Sehr spannend. Und was heißt das für den Workshop? Ja, Na, das heißt für den Workshop erst einmal, dass ihr natürlich noch viel, viel mehr Informationen ähm, bekommt über diese beiden Projekte, die halt gerade ja, durchgekürt zu werden, beziehungsweise noch weiter verfeinert zu werden. Aber auf der anderen Seite ging es uns auch ähm, vor allen Dingen darum, das fanden wir so spannend, die Tagen ist ja mit diesem Fokus Learning Analytics ausgestanden gewesen. Ähm, und in der Tat ist das, wie die Projekte entstanden sind, eigentlich so eine total spannende Perspektive als Erweiterung von Learning Analytics sehen kann. Ähm, das war jetzt ein krumpeliger Satz, ne? irgendwo fehlt mir da ein Verb, aber ihr habt verstanden, was ich meine. Wir haben uns gezielt angeschaut im Sinne der Learning Analytics, ähm, wo gibt es denn eigentlich hier, ähm, zwischen dem, was wir erreichen wollen mit unseren Studierenden? Das heißt wir, ne? ich war die Begleitung und das tolle Team ähm, von der vierten Person, die übrigens hier nicht steht, die äh, Ariane Willens, die das ganz lieb grüßen, die ist gerade auf Forschungsreise. Wir haben uns angeguckt, was brauchen die Studierenden, wo sind die Tanzen, ähm, in den Lernzieleerreichungen irgendwo und haben dann gesagt, okay, jetzt gucken wir, dass wir diesen Bedarf decken und haben dazu zentrale Konzepte, die existieren umgearbeitet als ICM und wir wollen mit den Teilnehmenden im Workshop daran arbeiten, erstmal sie an diesem Vorgehen teilhaben zu lassen und zu so gucken, so wie geht ihr eigentlich vor? Wieso entscheidet ihr euch denn für ICM auf welcher ja. Basis? Und wir haben es jetzt ja nicht nur ähm, uns so analytisch angeguckt äh, in der Planung, sondern dass der Lehrstuhl gerade so tolles durchführt, ist auch, dass der jetzt halt ganz gezielt Learning Analytics Daten generiert, um dann wirklich im Zuge nach so einer ganz klassischen Vorgehensweise zu schauen, was funktioniert jetzt viel besser oder nicht, ähm, was man noch weiter erarbeiten oder nicht. Das heißt, so eine ganze ähm, Prä-Post-Diskussionsfrage, ähm, äh, die wir mit den Leuten so angucken wollen. Mhm. Also klar gibt es auch uh. Input, aber wir wollen mit ihnen vor allen Dingen diskutieren, wie sie eigentlich an die Entwicklung rankommen. Ja. Uh. Also mein persönlicher Anspruch von Learning Analytics ist ja, dass vor allem und besonders und möglichst sofort Studierende davon profitieren sollen, mhm. so unmittelbar wie möglich. Wie wie stellen das die beiden? Wie wird das in diesen beiden Projekten sichergestellt an die beiden anderen gerichtet? Mhm. Mhm. Ja, indem wir zum Beispiel auf die äh, Daten der ähm, E-Assessments zugreifen beispielsweise. Also die Studierenden können ja immer wieder ihr Wissen, Wissenstand überprüfen, ihre Kompetenzen überprüfen, indem sie an so E-Assessment-Aufgaben äh, teilnehmen und dann haben wir natürlich dann auch einen Zugriff, können auch manuell Rückmeldungen geben, damit sie sich auch irgendwo verbessern können und können natürlich gleichzeitig diese Daten nutzen, um das Seminar immer wieder fortwährend anzupassen an diese Bedürfnisse, die wir da okay. aufdecken. Ja. Okay, okay. Mhm. Aber das Spannende ist halt, ist halt wirklich, dass das Ganze jetzt gerade in der Entstehung äh, sich befindet. Ne? Und deswegen, ähm, also finde ich es als Buchstuhliederklickerin natürlich ganz super, da dabei sein zu können, weil alles Wissen, was im ist, alle ehemaligen Evaluationen, Ergebnisse, was weiß ich nicht, sind halt jetzt einfach zusammengefasst, äh, ausgewertet, dass wir halt jetzt gucken konnten, was brauchen denn diese neuen Konzepte? Wo hakelt es denn eigentlich? Das heißt, im Grunde sind wir jetzt so in so einer Phase, wo die, die neuen Konzepte durchgeführt werden und wo auch geschaut wird, Lässt es den Studis eigentlich jetzt schon so viel besser, wie wir uns das erhoffen? Ja. Für den ja. Lernerfolg und die Motivation. Ja. Manche Lehrer und Lehrerinnen äh, behaupten mit einer etwas äh, anstrengenden äh, Nachhaltigkeit, dass Flipped Learning nur in ganz bestimmten Settings und mit ganz bestimmten Schüler und Schülerinnen da, äh, möglich ist. Ich würde das eher bestreiten. Sollte dieses Projekt dazu auch beitragen, dass Flipped Inverted Classroom so ein Stück mehr Realität in den deutschen Schulen wird? Oh, Spannende Frage. Ja, das ne? ist super das spannend. <lacht> das, ja. Gut. Das, ähm, ja, total spannend. Also dadurch, dass äh, wir es da mit Lehramtsstudierenden zu tun haben, haben wir uns natürlich eine doppelte Zielsetzung gesetzt, nämlich dass die Studierenden natürlich zum einen diese Methode erleben können, die ICM-Methode erleben können und für sich daraus lernen können. Ähm, also Forschungskompetenzen oder Praxiskompetenzen lernen können. Und gleichzeitig sehen sie, wie diese Methode, funktionieren kann und können sie später in ihrer eigenen äh, beruflichen Praxis als äh, Lehrerinnen und Lehrer auch vielleicht selber einsetzen in den äh, Schulen. Das wäre natürlich super schön. Yes. Deswegen ähm, holen wir uns auch immer wieder Feedback ein ähm, von den Studierenden, wie sie es erleben und was, äh, was wo sie vielleicht Verbesserungsbedarf sehen und ob sie sich selber vorstellen können, das später ähm, in, der, ja, in der Schulrealität auch umzusetzen. Mhm. Ja. Wunderbar. Mit solchen wunderbaren Ausblicken freuen wir uns schon wirklich sehr auf einen hohen Besuch aus Göttingen äh, im schönen Baden bei Wien. Und wie gesagt, wer dieses Video sieht, hat jetzt noch die Chance, sich für diese großartige Konferenz anzumelden. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.